Grüezi miteinander. Schön, dass Sie sich da können, äh, einfinden können finde Mein Name ist Stefan Keller und das ist der Michael Spreng. Und äh, ich mache, wir machen das miteinander und ihr könnt zwischenzeitlich Fragen stellen. Wir sind beide vom Verein Swiss Open Street Map Association. Und möchtet gerne über die Nutzung von OpenStreetMap für Standortkarten und Online-Stories erzählen. Und ähm, der Inhalt, der euch erwartet, das ist zuerst, was ist OpenStreetMap und warum. Und dann auch noch, was ist UMAP? Das ist das Webwerkzeug, das man vor allem vorstellt, wie in der Zusammenfassung, in der Inhaltsankündigung erwähnt. Dann wenn wir einen Lageplan erstellen. Michael zeigt, wie er einen Lageplan gemacht hat, als Beispiel 1. Dann als ein, zweites Beispiel: Stichwort Story, eine Fotostory oder eine kartenbasierte Story. Und dann habe ich ein drittes Beispiel wo ein bisschen technischer wird und dann schauen wir hinter Kulissen bzw. wir gehen virtuell voraus und schauen, wie wir, woher die Daten überhaupt kommen, um ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben, wie die in OpenStreetMap äh, eingebracht werden und am Schluss gibt es dann noch genug Zeit für einen Ausblick und eine Diskussion. OpenStreetMap schreibt man mit NoSpaces ähm, und äh, mit, mit Capitals und kein S hindurch. Das ist gerade bei Journalisten nicht ganz einfach, aber wir haben wir einen Journalisten da. Also, jemand müsste da sein. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> jemand von der Berner Zeitung müsste da sein. Ähm, und OpenStreetMap. Das äh, hat eben offenbar mit offenen Straßen zu tun, aber es sind eben nicht nur Straßen drin, sondern alles, was man sieht und auch kann nachvollziehen, ist da drin. Und darum ist das. Äh, der Name ist blieben. Der ist in England entstanden. Der, der Name als Alternative zu den englischen Ordnance Survey Karten-Daten, die nicht zugänglich waren. sind. Und äh, man sagt ja auch, dass in der Schweiz noch nicht alle Karten-Daten zuständig sind, da zugänglich sind. Ähm, und die Anwendungen für OpenStreetMap, die sind sehr vielfältig, weil man manchmal wird gefragt: Ja, also, was machen wir jetzt mit diesen Daten? Und äh, als Erstes macht man natürlich kann man Karten machen. Also osm.org ist zum Beispiel so eine Karte, wo oft als Alternative zu Google Maps dargestellt wird. Aber eigentlich ist das nur eine Karte von Mapper für Mapper. Und die, die OpenStreetMap Daten fassen, nennen sich eben Mapper. Ähm, dort drin, das ist nicht unbedingt optimiert wie jetzt Google Maps auf äh, Lesbarkeit und dann allenfalls shops oder, oder so, sondern einfach das, was man unter usm.org sieht, das ist im Prinzip eine Kontrollkarte, um die Daten zu sehen, die äh, unsichtbar in einer Datenbank abgeleitet werden. Und dann gibt es eine Vielfalt von anderen Daten, äh, oder äh, Karten, die aus diesen Daten abgeleitet werden. Also, OpenTopomap.org ist eine topografische Karte, die kommt noch am, am nächsten an einer, an einer Landeskarte. Und äh, dann gibt es noch ganz andere, die eher Point of Interest, das wo, wo es um Wanderwege geht, die wo es um öffentlichen Verkehr geht. Oder um, in meinem Fall spaßeshalber um Zebrastreifen. <lacht> also, ich, bin, ich behaupte, ich bin der Erste, die dank der dann kommt das DeepMap konnte zählen, äh, wie viele Zebrastreifen es in der Schweiz gibt. Und das ist ein nicht unterschätzendes Politikum. Aber äh, jetzt bin ich schon ein weiter. Das wäre dann schon Statistik und Analyse, wo man eben auch noch machen kann, dadurch, dass man Daten nicht nur als Service kann zugreifen kann, nicht nur als dumme Pixelkarte, sondern als Vektordaten, als Punkt, als Linie, als Flächen. Und dann eben daraus kann man eine Statistik machen Dann ähm, äh, gibt es noch ein Navigationssystem wo ähm, sehr wichtige Abnahmequellen sind senken Abnahme senken sind also ähm, so Werkzeuge wie OSM AND äh, auf Android oder Maps.me auf beiden Plattformen sind Navigationssysteme, die mithalten können mit äh, mit anderen in Sachen Funktionalität. Dann ist es auch möglich entsprechende äh, künstlerische Sachen zu machen, also T-Shirts und, und Röcke und Socken oder was auch immer. Bedrucken mit Karten oder Taschen oder an, andere äh, künstlerische ähm, Werke könnten so es werden. Und ganz wichtig, auch nicht nur in Drittweltländern, ist es möglich, äh, rasch zu reagieren auf Umweltkatastrophen und andere. Ereignis, in, in dem Menschen ähm, auf der Welt helfen, in ihre Situation ähm, auf der Karte ähm, mit Brücken, die nicht mehr begehbar sind, mit äh, Häusern, die, die nicht mehr da sind oder noch stehen, können in, in der kürzesten Frist entsprechend die Satellitenbilder, die dann oft dann, äh, zur Verfügung gestellt werden, zu Karten äh, umwandeln und das dann wiederum den Leuten vor Ort zur Verfügung stellen, damit sie planen können. Und vieles anderes mehr. Und eigentlich habe ich als Einstimmung noch etwas zeigen am Anfang, aber da sind alle mit der Technik beschäftigt Ich möchte jetzt noch kurz zeigen, einfach, dass hier und jetzt, also Während dem du dich berat machst, hier und jetzt wird da eben fließig, fließig erfasst. Also, das Thema Statistik und während ich jetzt da. oh das ist ganz verrückt. Kann ich jetzt das da starten? Also, die, die kurze Zahl ist, pro Tag editiert äh, im Schnitt 60 Leute auf dem Gebiet von der Schweiz und 6000 Punkte einfügen. Das so, so ganz kurz äh, zusammengesetzt. Da gibt es eine separate Statistik dazu, aber ist so, das ist so der mittlere Schnitt zur Zeit. Und äh, immer noch tendenziell steigend die Anzahl äh, Benutzer. Und was man da sieht, ist ähm, so near real time, äh, wie Leute Linien weg und Waldränder und andere Sachen erfassen. So, so ist... Und sonst zeige ich es am Schluss nochmal, dann äh, als Ausklang während der Frage äh, während der Frage Session. Und äh, übergib dir. Zu, warum, Open warum machen wir das überhaupt? Hier? Genau. Äh, warum überhaupt OpenStreetMap? Äh, die äh, nationalen Kartenfirmen, äh, äh, Produzenten sind ja auch nachgezogen. Äh, Swiss Topo kann man heute relativ gäbig auch einfach auf die Homepage gehen, man kann es auf dem Mobiltelefon nutzen. Äh, wieso braucht es überhaupt noch OpenStreetMap? Wir erfassen unsere Geodaten selbst. Wir sind unabhängig, wir sind nicht staatlich kontrolliert, wir sind nicht irgendwie von einer Firma kontrolliert. Das muss man sich eigentlich bewusst sein. Die Karten sind nie neutral. Oder? Eine Karte ist immer eine gewisse Weltanschauung. Durch die Abstraktion. kommt das rein. Und das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, wieso OpenStreetMap, wir, wir versuchen möglichst, eine äh, Community, also vor allen Leuten beitragen, die Karte mitzumachen. Ähm, das heißt, bei OpenStreetMap erhebt der Benutzer die, äh, Daten und er besitzt auch die Daten. Die werden dann zwar über die OpenStreetMap Foundation lizenziert, damit es relativ einfach geht, dass man nicht nur unten muss Copyright OpenStreetMap, lizenziert unter ODbL. Aber das äh, schränkt das Recht, das man als, als Mapper hat, nicht ein. Man hat immer noch die Vollkontrolle über die Daten, abgesehen von der Lizenz. Ja, wir sind editierbar für jeden Mann, Wir sind ohne Einschränkung verwendbar. Äh, OpenStreetMap darf auch kommerziell genutzt werden. Das einzige, was wir verlangen, ist der die Hinweis, dass Daten von OpenStreetMap benötigt werden. Was wir jetzt heute in dem Workshop äh, möchten vorstellen möchten, ist äh, das UMAP. Das ist ein Tool, um relativ einfach eigene Karten äh, zu generieren, mit OpenStreetMap als Hintergrund. Und diese Karten, die kann man dann teilen mit Link oder man kann sie in die eigene Webseite einbinden. Das UMAP, das Bietet dann eben verschiedene äh, Hintergrundstile an. Die sind jeweils aus den OpenStreetMap-Daten generiert, aber das kann man ja in ganz verschiedenen Arten rendern. Dann kann man über dem Hintergrund äh, Sachen zeichnen. Man kann äh, Punkte setzen. Man kann Linien einzeichnen, zum Beispiel irgendwie einen Weg, wie man jetzt vom Bahnhof Bern da bis zum Wasserspiel auf dem Bundesplatz kommt. Ähm, man kann Flächen einzeichnen. Man kann aber auch äh, bestehende Daten, wenn man die irgendwo umliegen hat, äh, einbinden. Zum Beispiel einen GPX-Track, wo man irgendwo ist wandern gewandere oder irgendwo in der Ferie war, dann hat man also das GPS mitlaufen lassen, kann man dort äh, in die UMAP hineinschmeißen und vielleicht noch ein bisschen bearbeiten und das den Leuten zeigen, schaut, da, da bin ich durchgelaufen, da war eine coole Wanderung oder so. Äh, unterstützt verschiedene Datenformate, die üblicherweise gebraucht werden. Ähm, als erstes Beispiel möchte ich äh, zeigen, wir haben hier eine Veranstaltung, die jetzt aufs, äh, auf einer Wiese stattgefunden hat. Ähm, das ist jetzt nicht, nicht wirklich ein Feature, das normalerweise auf der Karte drauf ist, das war ja nur temporär. Gewesen. Wie mache ich jetzt da dafür eine Karte, um den Leuten zu zeigen, wie sie überhaupt äh, dort kommen, wo das also stattfindet. Und so? äh, jetzt mal ab, weil das ein bisschen bequemer ist zeige zeigen. Äh, genau noch als kurzer Überblick, also UMAP, ihr könnt das auch gerne selber brauchen, es, es ist nicht so die optimale Bestuhlung zum, zum mitmachen, aber es, es sollte auch auf mobile Geräten funktionieren. Also ihr könnt gerne eure äh, Telefon oder Tablet vornehmen oder Laptop auf Schoß und äh, mitmachen, wenn ihr Lust habt. Ähm, das UMAP User Interface hat auf der linken Seite die ja, Betrachterwerkzeuge also zum Beispiel die Lupe, mit der kann man etwas suchen ähm, oder da äh, Vollbildschirm teilen die sind eigentlich immer da auf der rechten Seite sind die Tools zum Bearbeiten die sieht man nur wenn man auch äh, Editierrecht hat für die entsprechende Karte Karte. Ähm, genau die wir werden jetzt einmal mit QR auf die, die Homepage gehen einfach Ähm, da oben links kann man sich einloggen ich bin jetzt bereits äh, eingeloggt ähm, einloggen ist äh, freiwillig ähm, ist einfach es ist so wenn man nicht eingeloggt ist dann bekommt man so einen so geheimen Bearbeitungslink ist alles ein wenn man eingeloggt ist dann kann man das nicht verlieren und von äh, so das Browser Cookie wird einem, einem sagt, dass man das bearbeiten darf. also häufige Fehler dass die Leute mal anfangen und meinen sie sich eingeloggt man muss dann da sich ...separat einloggen. Dann hätten wir da, hier äh, «Create a Map». Genau, ich könnte jetzt vielleicht noch auf Deutsch umstellen. Oops. Ah, Entschuldigung. Gut. So sieht das aus. Dann tun ich da mal einen richtigen Ort an navigieren. Das ist bei äh, Burgeschi. So, hier unsere Veranstaltung die findet hier neben dem Horn Hornusserhütli statt. So, da mit dem Knopf kann man äh, die, die aktuelle Ansicht quasi abspeichern. Dass, wenn jemand auf die Karte geht, dass er dann genau diesen Ausschnitt sieht. Äh, man kann zu dem Pin da dann verschiedene Sachen äh, anzeigen, zum Beispiel das Label anzeigen. Und, ja, das kann ich dann bereits abspeichern und könnte ich jetzt äh, teilen mit jemandem äh, die, die Karte. Also kann, kann ich jemandem schicken, der sieht dann den PIN und der weiß dann, aha, dort findet die Veranstaltung statt. ist jetzt vielleicht etwas langweilig, darum äh, ich habe ich dort noch einen äh, GPS-Track aufgezeichnet der den kann ich da importieren, also das da ist importieren. Dann habe ich die, die Datei ausgewählt. So, jetzt, da habe ich mal das Zeug ein bisschen abgelaufen. Muss man jetzt natürlich wissen, was da alles äh, da ist. So, ähm, für die, die das auch ausprobieren auf usm.ch lässt Dinacon habe ich den GPS-Track sonst auch in der Light. Könnt ihr abladen, ausprobieren. So, dann haben wir hier da das, das Hauptzelt, hatte, wo da diese Veranstaltung drin stattgefunden hat. Das ich dann mal rein. Oh. Falsch. So, mein mis Kreis jetzt nicht ganz über jede Zweifel erhaben da. Kann man so auch mit externen Tools machen und dann natürlich importieren, wenn man es ein hübscher machen. Ähm, da hat so so einen Weg gegeben, einen ein Fußweg, oder da ist. Dann Abzweigungen zum Beispiel da, da wäre dann der Eingang sie. Dann hat es da noch äh, Zelt geben für, äh, für die Pflegung. So, und natürlich äh, der Parkplatz. Noch so. so, jetzt kann ich eigentlich bereits die ähm, der GPS-Track, den ich da importiert habe, äh, kann ich wieder wieder löschen. Wenn es denn wird, Ah, jetzt habt ihr importiert. Den Parkplatz. Gut, das ist jetzt noch ein bisschen äh, einfarbig. Jetzt kann man da ähm, zum Beispiel deine wenn man jetzt diese Sachen anklickt, dann kann man die bearbeiten. Da kann man dann äh, zum Beispiel äh, eingeben, was es ist. Ähm, man kann eine Farbe festlegen. Man hat, ähm, so, wenn man es nicht pro äh, Form möchte ich festlegen, kann man auch da bei den globalen Einstellungen äh, Standard-Eigenschaften äh, Zum Beispiel möchte ich jetzt für meine Punkte so Kreis haben. So der Parkplatz. Dann machen wir immer eine schöne Gelb, wie ich das so für OpenStreetMap äh, gehört. Dann machen wir noch ein paar weitere äh, Punkte. Hier hat es eine gegeben. Da gegeben. Restaurant gsi und halt da noch das WC zum Beispiel es jetzt da für, äh, für WC's gibt's das äh, Symbol und so Ich ein schönes Bildchen auswählen, genauso für, für das Restaurant. Moment. So, bin ich beim Fall schon. Gewesen. Damit werden so meine Standortkarten fertig. Die Leute haben eine Ahnung, wo das der Parkplatz ist, wie sie da kommen, was sie erwartet. was es eine Verpflegung gibt. Hier sehen wir noch ein kleines Problem, die, die überlappenden äh, Beschriftungen. Kann man auch noch anpassen. Beschriftungsrichtung. So, genau. Speichern. Und dann kann man das zum Beispiel über so einen Iframe in eine Website oder so einbinden. Die fertige Karte findet ihr da. Könnt ihr euch das äh, anschauen und das äh, ja. ist jetzt einfach so das Beispiel, das ich da mal gemacht habe. Ähm, haben Sie jetzt irgendwelche Fragen jetzt zu dem? Also, das war jetzt mal das erste Beispiel, gewesen, das ich für heute geplant habe. Ja? Ich würde selber gerne, so. Und ja. Das ist dann nicht direkt aus dem ist schon gepackt jeden anderen auch Nein. Die Daten, die man bei UMAP eingibt, die werden wirklich einfach auf die Hintergrundkarte drauf gezeichnet. Das heisst, ähm, das wäre natürlich auch schön, wenn man quasi die Daten von OpenStreetMap einfach so mal importieren könnte und dann das Rendering auch anpassen. Zum Beispiel möchte man vielleicht auch, dass, äh, ja, irgendwie, dass einem die Farbkomposition der Hintergrundkarte nicht gefällt. Das bietet aber UMAP im Moment äh, nicht an. Äh, ja? Ganz eine andere Frage: hm. Hat es gerade einen Fehler, eine falsche Beschriftung entdeckt? Äh, in in OpenStreetMap, ja. also in der Hintergrundkarte ja. quasi. Kann, ja. Was soll ich machen? Ähm, bin ich da gerade? Ja, ja, genau. Also, ich bin ja, da hat es jetzt gerade keinen Link direkt. Also, äh, von UMap aus muss ich sagen, muss man halt auf openstreetmap.org am gleichen Ort navigieren. Ähm Und dann äh, kann man zum Beispiel da «Add a note to the map», also eine Notiz hinzufügen. Das ist so das Einfachste. Da, äh, auf der rechten Seite Dort hinterladen man wir dann wirklich einfach so ein, äh, ein Stecknadel für, für die andere Mapper und dort steht dann halt ja irgendetwas äh, also was denn da halt nicht stimmt. Es kommt dann halt drauf an, wie viel äh, in der Summe hat, ob man das äh, geändert wird oder nicht und sonst, hier ja da oben links ist der Edit Knopf kann man natürlich selber da oben. <lacht> Aber da kommen wir dann sonst noch äh, am Schluss dazu, wenn euch das interessiert, mache ich auch gerne noch eine kleine Einführung, machen, wie überhaupt die Daten gesammelt werden. Ja? Ich noch das Fest, das du hast das dauert ein halbes Jahr. Ja. Kann ich das uns da eintragen? Eher nicht. Ja. Äh, wir wollen eigentlich keine temporären Sachen eintragen. Das heisst, äh, ja, ab ein paar Jahren äh, kann man sich darüber streiten, das äh, kann man dann eigentlich schon eintragen. Weil, aber man muss sich schon bewusst sein, für gewisse Datenverarbeiter, die, haben dann schon, die hinken zum Teil schon ein halbes Jahr oder? Also äh, wenn es so in die Jahre hineingeht, zum Beispiel in eine Straße wird umbaut oder so, dann werden die schon mal wie OpenStreetMap als Inbau markiert, aber äh, wenn es jetzt eben so ein halbes Jahr ist, ist es eher ein bisschen zu wenig. Eine Weltausstellung? Zum Beispiel. Keine Ahnung, wie lange das... Also ich meine, eine Weltausstellung hätte vielleicht ziemlich permanente... Äh, also ich meine, so aus Beton, oder? Aber vielleicht jetzt da, die Veranstaltung, da, die ich äh, jetzt als Beispiel genommen habe, ist ein Zirkuszelt aufgestellt worden, das wird schon eher als temporär angeschaut, dass man das nicht einträgt. Ja. Kann man OpenStreetMap dann auch sagen, ich habe hier die Veranstaltung. Die Veranstaltung hat zwei Monate, äh, und zwei, also zwei Monate hast du da über den Link auf das Zeug zugreifen und nachher wird der Link ungültig, oder ist das noch nicht gedacht? Ja, also eben, äh, du musst dann eben so ein Tool brauchen wie UMAP du kannst ja. nicht direkt bei ja. OpenStreetMap eintragen, äh, du kannst sie dann nachher manuell wieder löschen äh, bei UMAP, du hast ja dann Kontrollen über diese Karte. Aber automatisiert geht das nicht, dass man sagt, Nein. das ist jetzt eine Woche ist der Zirkus dort in Suschnerwasser und irgendwo anders. Ja, es, es gibt so Ansätze, aber ist jetzt nicht ähm, wirklich, also für UMAP ist ist wirklich halt eine persönliche Karte und du hast die Kontrolle darüber, du machst das selber. Es gibt so äh, Open Event Map oder so, ja. äh, aber das ist dann eher wieder ein, ja. ein anderes Thema. Man muss sich vorstellen, so wie Saint-Exupéry, Petit Prince, da ist der Geograph auf dem Planeten der, und, und der lässt sich berichten, was, was Fakt ist. Was, was, Fakten sind, was Fakten sind. Und, dann, und, und es gibt die Möglichkeit, und das, das, das will man in der OpenStreetMap haben, und da gibt es immer wieder die Möglichkeit, es ist ein bisschen inklusivistischer als Wikipedia in, in dem Sinne, dass, dass man eher ja, manchmal ist es auch zugedrückt, aber eben ein halbes Jahr oder so. Und nur objektive Eigenschaften, also auch keine Bewertungen von, von, von, von Kongresszentren oder, oder so. Sondern nur einfach, wie viel Stockwerk es hat. Und, ähm, aber ob jetzt das super sauber ist oder, oder nicht, oder, oder oder man gut findet, subjektive Sachen gehören nicht rein. Wer entwickelt wirklich Juma? Ähm, der Johann Bonifaz. Ich äh, der, äh, ein Franzose, äh, von der ist recht aktiv in der französischen Community. Ja. Ich habe noch etwas, was also mich ist jetzt völlig irritiert, dass man hier da nur Linien also an Kanten und Knoten kann zeigen kann, also nicht zum Beispiel nicht Shape-Set, wo man schon auswählen, kann, also einen Kreis oder eine Fläche also so mhm. oder ein so. Rad. Gibt es das nicht, dann hast du das jetzt einfach nicht gezeigt. Äh, gibt es in UMAP nicht, ja, aber... Ist das ist ja wirklich einfach... Ja, ja, UMAP ist, ist sehr einfach. Ist natürlich auch für äh, sehr einfache Sachen gedacht, wenn du so etwas äh, Schwieriges möchtest machen. Nimm QGIS oder was auch immer da als, als riesige Software, ich meine, es gibt es, wo man dann so Sachen kann machen kann. Du kannst das auch dann eben als äh, GeoJSON exportieren und dann kannst du es in UMAP einfach einlesen wenn ich eine Streetmap oder U-Map auf der Homepage implementiere, ja. dann ist es dann für den User, dass es das zum Beispiel direkt im Navi innen hat. Also es spricht zum Beispiel mit dem Nagel einfach drauf drücken und es zum Google Maps bringt ihn gerade ähm, Bin ich ein bisschen überfragt? Ich glaube, es gibt irgendeine Art von, von Link. Aber das, das dürfte jetzt ein Android- oder iPhone-spezifisch sein. Weiss ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn man mal. Das hat nichts wirklich mit UMAP zu tun. Das, das ähm, muss man, denken als separaten Link machen. Muss man irgendwie im Browser halt sagen, die und die Koordinaten. Also die Koordinaten sind, dann, sind zum Beispiel bei UMAP gar nicht abgespeichert irgendwo. Die sind schon abgespeichert, ja. Aber die sind halt äh, wirklich dafür gedacht, dann zum auf der Karte direkt äh, darstellen. Ähm, wenn du die, die Koordinaten auch noch in anderen Projekten möchtest brauchen dann musst du sie vielleicht schieder nicht in UMAP selber abspeichern, sondern in UMAP dann als externe Datenquelle einbinden. Kommen wir noch dazu als Beispiel, wie man das macht. Also exportieren aus UMAP Doch. Also, was, ist Frage, was war die Frage wegen dem Link? Ich bin nicht, bin nicht äh, äh, meine, Idee, meine Idee ist einfach, wenn ich eine Karte auf meine Homepage schaue, würde ich das der User mit einem Klick draufdrücken und es ist dann im Namen offen. Also, äh, wenn du hier deine Karte anzeigst, man, hat das einen direkten Link auf diesen Ausschnitt? <lacht> mal UMAP, YouMap, hat, hat ja einen Link. Ja, also, ich meine, man sieht die Koordinaten hier oben ja? angezeigt, aber, äh, aber das, das, ist noch nicht, das? das ist noch nicht wirklich ein Link. Ich, meine, ich möchte etwas, das ich in Knöpfe kann drücken kann und dann kommt die Standardauswahl äh, öffnen mit Osmand oder äh, Maps.me oder was auch immer. Oder dorthin navigieren. Ja, ja, genau, so etwas. bisschen. Ja. Auf dem Handy, auf dem Handy ein, ein, ein, wo dann gegeben die, die, die Karte einfragt, wie man es jetzt aufmachen ähm, im, im also, meine, Da, wenn ich ja. eine Veranstaltung ist in ein Ort, da könnt ihr mehr Gebäude sehen, da könnte ich so eine Mappe machen mit den Gebäuden, mit der Beschriftung mhm. und dann sagen Link, das als «Layer für Also was man halt... Ja, also was man jetzt machen, wäre, dass man ähm ähm, da sagt, ähm... Was Interaktionsoptionen ich ist glaube Da Pop-up-Stil. Name und Beschreibung. Bei Beschreibung. Äh so, jetzt muss ich... Die Aktivieren ist sieht man es nämlich nicht, da kommt so Pop-up auf und da könnte man zum Beispiel da das als, als Link definieren, oder? Und dann, ich weiß einfach nicht genau, wie der Link muss aussehen, dass das Telefon das nachher versteht. Aber das ist natürlich möglich, dass man dann dort den Link definiert und der kann dann auch auf die Koordinate auf dem Punkt natürlich direkt zugreifen. Ist so speziell eine spezielle URL, sein. also was jetzt schon geht, ist, dass dann OpenStreetMap das im Browser an der Stelle aufgeht das öffnen. Ja, also jetzt wenn, wenn hast du da drauf ein Mini U Map Karte ist die ist die gerade oben. die von also die von Mobility Standort. Die sind also ist in der, in der in der Folie rein ist es als Link verlinkt du es. Und wenn, wenn wir jetzt den, ähm, da an Bahnhof drauf geklickt, dann, dann kann, man da, kann man da auf den OpenStreetMap-Link ja, aber, aber ich glaube, das ist jetzt mehr ja. ein so eine Mobiltelefonentwicklungsspezifische Frage. Und ja. du also, ich glaube, man könnte auch dem PC aus geschwind routen äh, Ja, ja klar, aber es braucht halt irgendeinen Standard, wie dass man den Link genau muss formatieren muss, dass dann der Browser ja, ja, ja. das weiss. Und ja. das weiss ich jetzt auch nicht. Gut. Ähm, ja, gehen wir mal zum nächsten Beispiel weiter. Und zwar habe ich hier ähm, eine, eine Fotostory äh, gemacht. Mal ein bisschen, äh, etwas anderes als einfach nur so ein ja, Schau da, da ist denn mein Laden. Ähm, ich habe mich da ein bisschen bei äh, Wikipedia bedient, habe ein paar Berner Sehenswürdigkeiten, einen kleinen Text aus Wikipedia heraus und äh, Bilder aus äh, Wikimedia verlinkt. Ähm, das ist relativ viel äh, Arbeit kopieren und so, darum habe ich da schon mal ein bisschen etwas vorbereitet. <lacht> habe ich ein äh, GeoJSON daraus gemacht. Ah oh ja, genau. Die Frage mit dem Exportieren, das habe ich nämlich dann auch in UMAP gemacht. Das können wir gerade beantworten noch an dieser Stelle. Ähm, wenn wir da das, das das heißt Share oder also Teilen mit anderen Daten herunterladen. Da haben wir die vollständigen Kartendaten, das ist ein umap spezifisches Format, aber man kann das auch dann als GeoJSON zum Beispiel abladen. Und das ist dann in fast allem wieder verwendbar. Das ist genau das, was ich jetzt da gemacht habe. Zum bisschen ähm, schneller zu kommen, könnt ihr, könnt ihr euch hier abladen. So, jetzt mache ich da mal wieder eine neue Karten auf. Und tun als erstes wieder mal die, das importieren. ...Stadtrundgang Bern. So. Da haben wir die äh, Punkt. Wenn ich jetzt die anschaue, sehe ich, da habe ich einige Attribute angeben. Es gibt einen Namen. Äh, ich habe eine URL von einem hübschen Eine URL auf die Bilddetails, auf die Lizenz äh, braucht man zum Korrekt zu attributieren. Äh, kurzer Auszug aus dem Text von Wikipedia, die, äh, die URL des ursprünglichen Artikel. Und die Reihenfolge, das ist einfach in welcher Reihenfolge, dass ich dann durch den Stadtrundgang möchte durchgehen. So, Ich benenne diese Karte mal Stadtrundgang. Ähm, setze auch wieder den Bildausschnitt. Und dann ähm wenn ich auf Bearbeiten deaktivieren, dann sehen wir immer, was da so als, als Pop-up kommt. Ich möchte jetzt ein bisschen ein anderes Pop-up, das ist zwar schön, der Name, aber ich möchte jetzt gerne ein bisschen mehr von meinen Details drauf haben. Das findet man in den Interaktionsoptionen da kann man die sogenannte Pop-up-Vorlage festlegen das habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen, ups, vorbereitet Copy-Paste wo ist dann anscheinend nur in dem Modus So. Ich speichere es wieder ab. So, da haben wir es. Das Bild, kurzer Text, Link zum Bild, zur Lizenz. Ist jetzt aber ein groß äh, gross für so ein Pop-up. Was es da dann gibt, ist, man kann das als äh, Seitenleiste aktivieren. Dann werden die Informationen da auf der rechten Seite äh, dargestellt. Dann äh, ja, ist natürlich mal hübsch. Da kann man noch draufklicken. Jetzt gibt es nochmal eine relativ äh, coole. Funktion hier im UMAP, man kann eine sogenannte Diashow einschalten. Das heisst, er gumpet einfach von Punkt zu Punkt, kann man da das Delay einschalten. Sagen, das heißt, dass es automatisch soll abgeschwillt werden. wird. So. Und jetzt sehen wir, dass er hier von einem zum nächsten gumpet. Jetzt können wir das noch ein bisschen verbessern. Indem wir hier ähm, Standard-Eigenschaften es, glaube ich. Das war, ...dass ihr ein bisschen weiter hineinzoomt. Die Standard-Zoomstufe. Wir mal auf 18, dann zoomt er ein bisschen näher rein auf die einzelnen. Äh, Punkt und Anzeigeschlüssel. äh, was habe ich das genannt? Äh, gleichen Folge, glaube ich. So, jetzt zoomt er weiter rein und kommt schön von Punkt zu Punkt von unserem Stadtrundgang. <lacht> Kann man natürlich für verschiedene Sachen brauchen, irgendwie äh, ein paar vierie oder. Was man auch immer da präsentieren, will, ist noch eine, eine, eine hübsche Eigenschaft, dass man das so automatisch als äh, Präsentation kann abspielen kann. Irgendwelche Fragen soweit. Ja? Da haben wir ja auf dem Handy gerade die Standardinformationen. Kann man das mhm. aus als schauen auch. Wenn ich in die Nähe von dem Lauf, du es automatisch auf Pappen machen. Hm. Nein, das glaubst du noch nicht. Es Aber ja, wäre wär natürlich eine Möglichkeit, ja. ja? Ist es Nachbar, der aktuelle Punkt auf farblich anders zu markieren, dass zum Beispiel der rot ist. <lacht> Anstatt dass er in der Mitte ist. Ja, nein, wüsste ich nicht. Das ist echt. Einstellungen kann ich auch vollständig exportieren. Auf die nächste Karte wieder brauchen Ja, genau. Also wenn man hier ähm, auf äh, vollständige Kartendaten geht, Dateien herunterladen, dann bekommt man eben so eine UMAP-Datei äh, und dort ist wirklich alles drin. Außer natürlich die externen eingebundenen Bilder die sind natürlich. Da die Einstellungen bleiben und wenn ja. etwas gleich machen Genau, und also es gibt auch verschiedene UMAP-Instanzen, ich kann jetzt die von USM.ch, vom Schweizer USM-Verein, braucht. OpenStreetMap äh, Frankreich hat natürlich auch eine, weil die haben sie entwickelt. Ähm, kann man auch dann problemlos da exportieren und die in die andere wieder reinschieben und kann die eigene Instanz laufen lassen, wenn man volle Kontrolle darüber will. Ja wo direkt die Instanz entgelegt die normale Open Street-Mechte, wo es nicht noch eine Open Street-Mechte gibt, Ja, äh, was man halt dann muss schauen muss, woher dass man diese Kartenkacheln bekommt. Also da muss man dann schon äh, vielleicht nachfragen, gerade wenn man dann ein eine größere äh, Menge braucht, ob man dann die äh, einfach so darf brauchen haben wir dann auch gemacht bei den äh, Kartenleben, die wir auch im Standard anbieten, entweder wir sie selber rendern oder dann haben wir nachgefragt, ob wir die für die unsere UMAP-Instanz einbinden. Man kann auch äh, beliebige äh, Kartenkacheln einbinden. Also das kann man auch in die Einstellungen machen. Das muss man nicht die eigene Instanz haben, wenn man ein anderes Hintergrundbild will, aber muss man wieder selber für die Lizenz sorgen. Also was natürlich geht, dass man, also man kann da andere Symbole rein. aber das haben, das haben sie nicht gemeint, hier andere Symbole anzeigen. Das geht natürlich. Ja, die kann man natürlich ändern, da über die Formeigenschaften, Bildzeichen, Stecknadel zum Beispiel, andere Farbe. Aber das gilt halt dann immer für andere, für alle äh, gleichzeitig. Gut, dann. Ja. Ah, eine Frage. Tra Die Trapped-Fotos. Äh, also die, ähm, die Menschen JPEGs haben ja, also ja ähm, GPS-Koordinaten eingegeben. Ja. Also wenn man es mit dem Handy macht. Genau, hat es. Ja. sie von alleine am richtigen Ort haben? Nein. <lacht> ähm, das Hauptproblem ist eigentlich, dass man in UMAP nicht Fotos aufladen kann. Du kannst nur Geodaten aufladen. Die, die Fotos, die wir jetzt hier gesehen haben, sind auf Wikimedia gehostet. Oh, die sind nur verlinkt. Die sind nur verlinkt. Also ich habe nur die URL von diesen Bildern hier und die werden dann auch jetzt live von meinem Browser direkt von Wikimedia geholt und nicht von UMAP. Also das heisst aber auch, wenn ich eine Präsentation zum Beispiel mache von meiner muss ich alle Fotos online haben. Ja. Okay. Genau. Ähm, du kannst natürlich irgendwie einen äh, versteckter Link oder so äh, verwenden für das. Einen, der etwas kompliziert ist, wo man sonst nicht so einfach erratet. Aber äh, ja, du musst sie irgendwo äh, online hosten. Das oder kann man das nicht, kann nicht... Machen. Ja, also mindestens auch in dem Browser, was du nachher anschauen will, muss es zugänglich sein. Das kann Intranet sein, aber es äh, muss irgendwie vom Browser her zugänglich sein, ja. Die eine Art von Fotos in der OpenStreetCam und um Mapillary da ja, kommst du noch, noch darauf zurück. Die, wenn, wenn man die gemacht hat, im Sinne vom Auto aus und, und, oder so, oder, oder einfach so die äh, dann, dann gibt es eine Art Alternative zu Street View, wo man es dort kann aufladen kann. Dann sind es dort automatisch lokalisiert, index, indexiert und, und so weiter. Und die kann man dann theoretisch auch so verlinken wie jetzt da die Wikipedia-Bilder. Ähm, das sind auch statische Bilder, die man so verlinken kann. Und das wäre dann also eine, eine richtige Alternative dem Sinn zu Google Maps, Bilder und, und, und Street View. Ja. Ähm, wenn ich jetzt in der Nutzeransicht bin, also, ja. kann man dann auch verschiedene Ebenen nutzen, die man hier kann. Jawohl, kann man. Habe ich jetzt nie genutzt, aber ähm, da, das Symbol, das ist die Ebenenansicht. Und wenn ich jetzt mal da, ein, äh, wenn es da eine Ebene hinzufüge, Ähm, dann sieht man die, also das ist ja jetzt wieder die Benutzeransicht, dann sieht man die da auch. Und dann die kann man auch einzeln ein- und ausblenden mit dem Symbol. Und man kann die hier tabellarisch anschauen. Das kann man aber auch wieder als Karten. Äh, der, der Karten macht, kann das sagen, ob man denn das Cell so können, tabellarisch anschauen ob es den Knopf überhaupt herum hat. Aber das wäre alles immer um vom User Interface. Ja. Und jetzt, jetzt nochmal wegen dem, dem Handy-Anwendungsfall, Handy die jetzt hier aufgekommen sind. Also, ich, ich, muss immerhin, ich muss sagen, immerhin ist das Ganze jetzt auf dem Desktop und auf dem Handy nutzbar. Ähm, extra, also responsive. Und ähm, ich, ich habe schon von X-Projekten gehört. Also, du hast jetzt hier einen Zirkusauftritt erwähnt, aber jetzt gibt es zum Beispiel eine 3 monats Outdoor kunstveranstaltung im Rheintal, nicht näher genannt sein wollen der Ort wo, wo für 50000 Franken eine App entwickelt worden ist oder einfach eine fünfstellige Zahl wo, wo, wo ein Schnellbüro verdient hat das ist auch okay aber, äh, aber äh, das Geld hat man, hat man ich hatte dann, dann innerhalb von, einer, von drei Stunden ha, habe ich dann die gleichen Daten hatte ich rein und dann hani im YouMap inne gha und's het erst no dem vom Haus aus no biets meh chöne und und isch dann aber auch auf dem Handy gloffe, sondern isch nur im im Web gloffe. Also, auf jeden Fall, es gibt viele Situationen, wo man dann mit dem schon recht weit kommt. Es deckt zum Beispiel jetzt sicher nicht die Funktionalität von Geoinformationssystems Geoinformationssystem ab, wie das, um, das Open Source QGIS, das mittlerweile auch Journalisten verwendet, zum, wo man kann, ähm, beliebige Karten kombinieren beliebige Ebenen kombinieren und dann, und dann entsprechend auch dann aufbereiten ähm, und dann und in unverbreiteter Form dann allenfalls da übergehen. kann. Also, an, an, an das kommt, äh, kommt die U-Map nicht. Und darum zeige ich nachher auch noch, noch, noch diesen Umweg über diese Systeme. noch. Ja, Und zwar jetzt. Also, ähm, sehr gut. Das wäre jetzt hier. Jetzt sind wir jetzt im Kapitel, was war das? 5 oder so. Ähm. Mehr Hintergrund für Fortgeschrittene, so, so heisst UMAP uh, für Fortgeschrittene. Aber eigentlich geht es eben genau darum, ob man noch mehr aus OpenStreetMap herausholen oder eben über den Umweg, über ein, über ein GIS kann man dort noch mehr äh, einbinden. Was, wir, was der Michael gezeigt hat, ist als Datenquelle von Hand direkt in UMAP erfassen und ähm, mit den Werkzeugen, die dort sind, und äh, das haben wir gehört gehabt. Wir haben auch gehört gehabt, dass man als GeoJSON und in anderen Formaten, wo erwähnt waren, auf der anderen Folie, ähm, andere GIS oder Geo-Formate, ähm, die kann importieren und neben als Ebene anzeigen. Ähm, ich sieht jetzt vorher noch wenn man ein bisschen Zeit hat, ein super dankbares Tool. Ah, das kommt ja noch, das kommt gerade noch, ist GeoJSON. also wo .io, wo genau so heißt. Ich zeige das gerade noch. Also, ähm, wir haben da ähm, den Fall, in, in importieren, und was ich da unten erwähne, geht auch in diese Richtung. Und dann haben wir den dritten Fall, ähm, wo eben auch eingebaut ist schon in, in UMAP als remote data status statt als Data, also als Webservice das Ganze zu integrieren. Und der Webservice ist ähm, einer, anderem auf OpenStreetMap-Daten zugreift, unter, kann, unter anderem. Und jetzt habe ich zwei äh, Varianten gegeben, da sind nicht in OpenStreetMap schon vorhanden. Dann muss man es selber erfassen, also für sich allein. in der ersten BDF, und dann eben entsprechend über eine Datei importieren. Das kann eben Sie mit einem QGIS Desktop erfassen. Das ist ein bisschen wieder eine eigene Software, die auch eine gewisse Einarbeitungszeit braucht. Ich biete noch einen Kurs an, aber das Disclaimer zu diesem Thema. Ich bin aber nicht der Einzige. Es gibt das auch in Bern und in, in Zürich gibt es auch entsprechende Kursangebote und dann eben das webfreundliche GeoJSON-Format oder aber auch das, ähm, das Navi-Waypoints-Format, Navi, äh, Punktdaten, kann man ähm, also aus dem GIS exportieren und dann im UMAP wieder als Datei GeoJSON oder GPX wieder als Ebene importieren und anzeigen. Also, das wäre der Fall. Gegeben, Daten sind nicht schön, ob sie die, äh, vorhanden Ein anderer Fall, der wo, wo super einfach ist, und ich kann auch in den Studenten als erstes zeigen, kann, das ist das GeoJSON.io. Muss ich schauen, ob da wieder der JavaScript-Spezialist mir vielleicht helfen muss? Denn es hat natürlich böses JavaScript dahinter, sonst funktioniert der Editor nicht. Und äh, also, das ist ein, ein, so eine Art wie ein super simples Geoinformationssystem, G GIS eben. Und da, das hat ziemlich viel Funktionalität wenn, da, für das, dass es nur so eine JavaScript-App ist. Ich kann jetzt da ähm, auf Bern hineinzoomen. Ich kann jetzt hier ähm, auf, auf Bern. Also, falls noch näher. Irgendwie es hat sogar Satelliten Hintergrund von Digital Globe. Das ist jetzt das ist nicht Google Maps, jetzt, sondern das sind Satelliten von der Firma Mapbox eingekauft und noch ein paar andere. Oder eben OpenStreetMap. Das gewohnte Bild. Und jetzt äh, hat es wieder so à la, la U-Map, die, die primitive. Also ein Punktmarker, eine Linie und eine Fläche. Und immerhin ein Viereck und das Rechteck hat es, glaube auch. Aber ich nehme jetzt nur mal hier einen Marker. Und dann zeigt es einem rechts das anzeigen. Das ist ein bisschen geekig. Man kann hier auf Tabellen wechseln. Ich sage, ich habe eine ID-Kolonne, ID 1 und dann mit zwei ID Name und was ihr auch immer ähm, kann, tun kann jetzt da dazu angeben. Da das ist das schon passiert jetzt sozusagen ist schon erfasst, ID 2 <lacht> so und das tut dann vor da das, das, das GeoJSON Format Aufbau aufbauen oder umgekehrt dort, wo du zeigt hast als GeoJSON exportieren kann man es einfach sozusagen ziehen und dann nachher und dann wird es hier darstellen. Äh, immer gegeben, dass es äh, GPS-Koordinaten sind und nicht Schweizer Koordinaten. Es versteht nur GPS-Koordinaten äh, Länge Grad, Und und Jetzt kann ich auf verschiedene Arten kann, kann ich das jetzt speichern. Typischerweise wieder als JSON. Es geht, es geht auch als CSV und als äh, Shapefile. Und wenn ich jetzt das jetzt also wieder, wieder exportiere als GeoJSON, als Datei, dann kann ich es wieder beim UMap map importieren. Voilà. Das ist das, das was ich hier zeigen Also Es ist einerseits ein GeoJSON-Viewer und es ist aber auch ein Editor. Und äh, jetzt hat es, es glaube ich, ah, gerade, gerade angezeigt. Es ist halt nicht speziell formatiert, aber ich äh, könnt mir es glauben. Das ist jetzt die Datei, da. Map.GeoJSON hat irgendeinen Namen bekommen. Also das ist jetzt so ein eine Möglichkeit, die sehr einfach zum Verwenden ist, auch ohne Login. Und von einer Firma Mapbox fürgestellt, die sehr viel mit OpenStreetMap-Daten selber macht. Und wenn wir schon dabei sind, da unter Nachhaltigkeit, wenn die Daten von allgemeinem Interesse sind, wo man wot einträge Wieso nicht in OpenStreetMap eintragen und, und dann von dort her wieder rausholen? Und, äh, und, und dann hat man also quasi die gleiche Arbeit gehabt zum Eintragen und, und die anderen haben auch noch etwas davon. Mit, äh, mit kaum mehr Aufwand, als wenn man einen Kugis startet oder GeoJSON, Ein Aufwand so um etwas zu erfassen, wenn wir etwas Wender will. Alle veganen Restaurant von äh, von, von Bern oder irgendetwas so, dann, äh, dann nachher lohnt sich das vielleicht. Und drum, a, und drum kann ich jetzt zur, zum Szenario übergehen, äh, wenn Daten in OpenStreetMap ja schon vorhanden sind, also eben zum Beispiel alle veganen Restaurants oder sagen wir mal der, der Datensatz der Woche äh, ist ja SwissDoppo äh, offenbar mobility-Standort. dann ich kann ihn, ihn nicht verklemmen können um zu sagen, das gibt es schon seit sieben Jahren. In, in OpenStreetMap, wenn auch vielleicht nicht ganz vollständig, aber äh, äh, es ist schon vorhanden. Und die Frage ist, wie, kann, wie bringe ich es jetzt wieder raus? Also, ist ein Sie haben irgendwie als Drittquelle ah, Ich bin nicht ganz sicher, angezeigt. ob sie es als Drittquelle angezeigt haben oder als, als dummen Pixellayer, ähm, als 170 ste Layer, den man nicht kann analysieren kann, sondern nur einfach angucken ähm, ja, ich bin jetzt, bin jetzt gerade nicht, gerade nicht sicher ähm, und wenn wir, der, der Vorteil von dem ist wenn, das dann, wenn ich, wenn ich jetzt kurz zeige, wie das geht, dann die wieder usenholen, dann hat man einen, einen konsistenten Stand. Also man hat es bei sich, man kann es nochmal anschauen, äh, stimmen die alle? Und dann, man, und dann hat man einen, einen bestimmten Stand. Das ist der Vorteil. Und äh, der, der Nachteil kommt ja nachher. Äh, sie, äh, sie veraltet dann natürlich. Also, das wäre der Nachteil. Aber jetzt gegeben, die sind in OpenStreetMap, muss man es zuerst finden. Muss man also zuerst wissen, wie findet man überhaupt Mobility-Standort. Das ist äh, ein Problem für sich. Wir zeigen das gerade äh, nachher. Und äh, wie man die findet mit, äh, mit in openstreetmap Werkzeug Und dann gibt es eben das Kugis mit einem Plugin, wo man kann kann: äh, äh, Amenity gleich Carsharing. Also, das ist die Antwort für Mobility-Standorte in der Schweiz. Oder es gibt eben eine andere Applikation, die Overpass heißt, wo man so einzelne so Point of Interest gezielt kann abfragen in einem bestimmten Ausschnitt und ähm, in dem Fall jetzt äh, zu sich abladen als GeoJSON exportieren. Und äh, die URL heißt so an ähm, Overpass Turbo und ähm, von dort kann man dann das entsprechend abladen bin's nicht sicher, ob wir jetzt haben mir die Zeit, wir werden nee. Für den Fall die andere Variante, wo eben echt ähm, dann da aktuell aktuelle Ablauf ist, ähm, wir startet, ich zeig's noch mal gleich nachgeschwind, wir startet das Overpass Turbo und dann gibt's ein Wizard, dann kann man da am Ende direkt Karsharing eingehen und dann klickt man auf Export, äh, eine Query exportieren, dann kommt man eine URL über und das äh, und die ist schon fast parat zum einbunden werden in UMAP. Man muss zur Zeit noch äh, ein bisschen etwas machen. Ähm, es tut die, die Eckkoordinaten, wo man gerade vorher angeschaut hat, tut ähm, fix man manchmal an mehreren Stellen. Also wenn man da zweimal etwas angegeben hat, Carsharing und auch noch Velosharing. Dann sind es so zwei Stellen und an jeder Stelle, wo man das, was ich klammern, ist die bounding Box, die oh, das umhüllende Rechteck, muss, muss man löschen und mit diesem Platzhalter ersetzen und dann so, muss man muss noch schauen, ob, da, ob die URL stimmt. Da muss nämlich vorher noch das API vorne her, Data da gleich und dann eben die Query, alles auf einer Zeile. Und die eine neu zusammengesetzte Zeile kommt dann bei UMAP äh, an die entsprechende Stelle. Also, das ist jetzt ein bisschen äh, noch trickig. Und ich zeige es nur kurz zeigen. Du warst so gut gewesen, da im, im UMAP äh, bedienen. Und. Gut, du kannst jetzt zwar nur andeuten bei dir weil es nicht auf meinem Computer ist, mhm. aber in, in deiner Karte, die du, du editieren kannst, kannst du zeigen, wo, wo man das findet, wo man den, den Knopf Remote Data findet. Also in dieser zweiten Ebene. Da, ich habe ja vorher eine neue Ebene gemacht. Ja. Die Ebene, ähm, da gibt es. Äh, wo ist es? Ähm, erweiterte. Jetzt muss nein, ich gerade. Nein, nein. Äh, nein. Interaktionsoptionen. Ausgelagerte Daten. Wir sind auf dem Englisch, auf dem Englischen. Ja, stimmt. Ich, ich, ich schaue es auch meistens Englisch Englisch an. Genau, ausgelagerte Daten. Also das ist Remote Data. Remote Data, ausgelagerte auf Daten. Ähm, genau da, bei dieser URL würde man das liegen Und dann kommt ohne Turmt wählen, da. dass das. Dann vielleicht ähm, noch USM auswählen als. Das Format, das zurückkommt, bei dieser URL. Also theoretisch könnte man hier auf eine eigene Share verweisen, wo eine, eine GeoJSON-Datei ist. Und dann kann man, dann kann man die GeoJSON so viel mal aktualisieren, wie man will. Also, soweit ich das richtig verstanden kann man auch auf eine statische JSON-Datei im Web referenzieren. Ja. Also zum Beispiel. Das, das auf ist dann der, der Knopf da, Dynamic Dynamisch On oder Off. Wenn dynamisch On heisst, er, er tut dann jedes Mal, wenn man die Karte verschiebt, eine neue Query machen mit der aktuellen Bounding Box. Dynamisch off heißt, es sind eh nur Daten, die werden einiges am Anfang eingeladen, dann gibt es nicht so viele Abfragen. Man könnte für eine, eine Dropbox. Gibt es einen Fall, wo dein Dynamic on überhaupt Sinn macht? Eben. Ja. Ähm, jetzt der Dynamic off in Kombination mit einer Dropbox-JSON-Datei, die man veröffentlicht hat, oder OneCloud. das wäre ja einfach eine <lacht> Datei, die man einmal laden und dann ist sie drin. Dann wäre Dynamic off. Und das, was ich jetzt vorher erklärt habe mit dem Overpass-URL, ähm, ist dynamisch. Die, die tut wirklich zu, in diesem Moment ähm, auf eine Kopie von der OpenStreetMap-Daten alle Mobility-Standorte abrufen. Und jedes Mal, wenn ich wieder neu reinzoome. Die Boundingbox in URL wird dynamisch ersetzt. Ja. ja, das, ist, das sind da die, ja. äh, die da in den geschweiften Klammern. Die werden dann von UMAP ersetzt und durch die aktuellen Koordinaten vier Werte Klammern. Overpass geht. Ja, genau. Und das Overpass gibt es auch secure, oder? Also ja. ja. Jetzt habe ich gemerkt, ich bin natürlich jetzt in dem Sinn schon auf die komplizierten Varianten. Man kann die Overpass-Query auch auf die ganze Welt äh, und auf die ganze Schweiz loslassen. Und wenn es jetzt dann nur die Kernkraftwerke sind, äh, wo, wo, und das sind zum Glück noch nicht so viele, dann, äh, dann ist es einigermaßen effizient. Mhm. Also ich meine jetzt für geografische Verhältnisse im, im Vergleich zu Anzahl Restaurants in der Schweiz oder, oder, oder irgendwie so. Und, und, und solange die Datenmenge nicht gross ist und die Querie nicht so teuer, kann man immer die ganze Schweiz abfragen. Dann die, man hat es die bounding box gar nicht gebraucht, weil es aber 1500 mobility gibt, habe ich jetzt gerade noch die bound -in box eingebaut, sodass wirklich nur der Ausschnitt geholt wird. Ich habe also da äh, noch, noch das Problem gelöst, das ich eigentlich erst habe ab, ab 1000 Objekte. Das ist ein weiterer Trick, äh, eingebaut in, äh, in, in UMAP. Es wird zwar alles geschickt, aber ähm, es aktiviert dann eine JavaScript-Library, du die, äh, die Clustern. Aber das, ist, das nützt nichts zur Datenverringerung, wie ich befürchte. Es wird trotzdem 1500 geschickt und dann im Browser ähm, grafisch zusammengefasst. Ja, das ist da ganz Das ist auch ein Knopf da. Der Ebenentyp, gruppiert. Da, das ist da oben. Das wäre sehr hilfreich. Ja, und dann gibt es nebenbei eine Heatmap, die dann ein bisschen verschwimmt, wo man so nur die Tendenz sieht, wo hat es wo mehr Restaurant, wo hat es weniger Restaurant, so dunkel-dunkelrot, hellrot äh, Art von Karten. Ja, cool. ja. Was ist das gemacht? Bitte? Was ist das? Python-Django? Python, ja, ein der gruppierter Teil. Nochmal? Der Gruppierung. Also das ist Leaflet Point Cluster. das ist eine JavaScript Library, wo irgendwie Point Cluster heisst. Und das wird dann einfach aktiviert, jetzt verwaltet von dem Schalter da. Ja. Okay. Das ist cool, Danke vielmals. Jetzt schauen, kannst du das Overpass-Turbo mal, mal starten? Ja, sicher. Und zwar, und zwar, ähm, wir sind auf die Schweiz bezogen. Es gibt auch eine äh, Variante, wo man die ganze Welt abfragen kann abfragen, und äh, die hat dann Sinne gemäss mehr, mehr Daten und braucht stärkere Rechner. Ähm, auch von Frankreich .fr wäre die weltweit Variante. Wir sind jetzt hier auf der Variante von der Schweiz. Äh, der Michael hat ganz schnell den der gedruckt, druckt, ich ich gesagt habe. da, dann ist das Fenster aufgegangen, hier. er hat nicht die gleiche Carsharing eingegeben und wir zeigen nachher noch, wie man auf, die, auf das kommt. Und da kann man gleich sagen, Build and Run Query auf den Ausschnitt äh, äh, Nordschweiz. Und, und da jetzt, äh, ohne auf die Darstellung zu achten, sind jetzt all die Punkte äh, klickbar, mit, äh, mit den Daten, die dahinter stecken, sind, sind drin. Und dann äh, kann man wieder Export machen. Das habe ich auf der Folie kurz erwähnt. Und zwar will ich nicht Kartendaten exportieren. Ich will nicht Daten alleine exportieren, sondern ich wollte äh, den Serviceaufruf äh, ich, äh, ich wissen. Und den Serviceaufruf, Da sieht man da irgendwo, man hat die gleich Carsharing. Und da oben sieht man jetzt die äh, ziemlich grosse Bounding-Box. An, an mehreren Stellen, an drei Stellen. Und an anderen drei Stellen, wenn man der Einfachheit halber ähm, müssen wir jetzt die ersetzen mit dem, mit dem Platz halt mit der geschweiften Klammer. Es sind jetzt da drei Stellen, weil es ungefragt Punkt, Linien und Flächen abfragt, was bei Mobility Standard praktisch keinen Sinn macht, weil es typischerweise nur als Punkt i3 sind. Bei OpenStreetMap weiß man aber nie, ob jetzt also jetzt gerade zum Beispiel ein Zoo, ein Zoo kann einmal als Punkt erfasst worden sein und sondern andere mal als Fläche, als Gebäude. Bei Mobility-Standorten ist es, man sieht hier unten, es sind, ähm, es sind 1184 Knoten und es hat doch irgendwie, haben Leute dann zwölf ähm, mobility als Flächen oder eben als Weise erfasst. Und drum ist es dreifach vorgekommen. Voilà, das ist der, mein Teil. Ähm, ich bin also jetzt, wir sind da, ich mal vorher, ich, äh, die Folie vorher. Also wir sind ich bin jetzt da ziemlich rasch sind wir durch das durchgegangen, ausgehend von Overpass Turbo, um Remote Data äh, entsprechend äh, mit einer URL können, ähm, auszufüllen. Und da wurde die URL reingekopiert bei UMAP und Dynamic-On. Dass es dann jedes Mal beim Aufruf und beim Innenzoomen neu laden würde, was man, was man nicht braucht, wenn es eine statische JSON-Datei ist. Das macht ja, eben wenn es eine statische JSON, wenn ich das einmal lade, und ja. das erste Mal etwas länger lad, macht das eigentlich Sinn. Genau. genau. Äh, aber eben, irgendwann läuft man halt in Datenmengen rein, die dann der Browser einfach zum Krüchen oder Absturz bringt. Genau. Dann braucht man das halt. Und dann kann man auch sagen, dass es dann Daten erst anzeigen aber mit einem gewissen Zoom-Level. Mit der Mobility ist es gerade noch so knapp gegangen, dass man da bis auf schweizweit rauszoomt. Aber äh, eben mit, mit Clustering und so, aber ja. typischerweise so ab so 1000, 2000 Punkten ja. gehen die meisten Browser in die Knie. Das ist nicht einfach zu viel. Von der Datenmenge her. Ja. Also, bitte, fahren wir weiter. Gut. Das wären noch die Fertig-Mobility-Karten für die Leute, die es interessiert. Und sinngemäß kann man die jetzt, auch Abladen wieder. Also, es hat einen Share-Knopf links. Share. Und dann, und dann kann man dort sagen: Download Data. Und dann kommt man alle 1300, die jetzt da drin sind, als JSON ähm, über. So. Jetzt, wenn es euch interessiert, hätte ich noch etwas vorbereitet, wie kommen überhaupt die Daten in. OpenStreetMap hine. Äh, einige gesehen die sind, sind schon OpenStreetMapper. Hätte noch nicht so vertraut mit selber Daten erfassen. Gibt es doch. Also, machen wir das mal. Ähm, wie dürfen wir überhaupt die Daten erfassen? Äh, zum einen haben wir äh, die ähm, mobile Geräte die sind jetzt in den letzten äh, Jahren äh, aufgekommen. Äh, sind äh, erschwinglich. Oder die meisten haben sowieso einen Sack äh, ins Mo Mobiltelefon oder das Tablet. Ähm, da kann man einfach vor Ort äh, führen. Es gibt eine äh, Android-Applikation, die heißt Vespucci. Das ist ein relativ guter äh, Editor für OpenStreetMap. Da kann man die äh, aktuellen Daten abladen. Äh, seine äh, Änderungen direkt vor Ort eintragen. Das ist eigentlich ähm, ja, fast, fast das Gäbigste, weil man dann vor Ort ist und dann vielleicht, wenn einem Frage kommt, kann man dann gerade mal schauen, ah, wie es genau gewesen, jetzt. Ähm, Es gibt aber auch andere Möglichkeiten zum, zum Erfassen. Das sind so, würde mal sagen, so zweistufige äh, Methoden. Da geht man zum einen Mal raus, macht sich auf irgendeine Art Notizen, zum Beispiel schriftliche Notizen. Mitgebracht, also wirklich äh, ja, mit Stift und der Karten und dann zeichnet man ein bisschen um. Und die Heide muss man dann eintragen. Ähm, auch beliebt, äh, also natürlich immer eins ein oder mehrere GPS-Tracker dabei haben, damit man weiß, wo man durchgelaufen ist. Ähm, die Kameras sind sehr beliebt, um sich Notizen zu machen. Also ein paar Hausnummern abfetteln oder das Logo von irgendeinem Restaurant, das man es nachher an eintragen kann, äh, die Öffnungszeiten sehr schnell gemacht mit einer äh, Kamera oder äh, das da links ist äh, so eine Helmkamera, wenn man mit dem Velo unterwegs ist, kann man einfach am Helm mitlaufen lassen, äh, Für im Auto, das ist jetzt Mapillary äh, oder äh, OpenStreetCam, äh, kann man einfach äh, vor die Windschutzscheibe Die dann im äh, regelmäßigen Abstand äh, Bilder machen. Und das ist dann recht äh, praktisch, äh, um zum Beispiel so äh, Abfahrtsschilder zu mappen oder äh, was was wird denn da angezeigt äh, oder da sehen wir es ganz ganz klein, äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen, kann man dann dort durch Bilder durchklicken und die dann wieder rausnehmen, weil das dann zum Teil beim Fahren fast zu schnell geht. Die sind dann auch eben mit GPS-Koordinaten versehen, das heißt auf der Karte gesehen, wo ist das Viertel aufgenommen wurde. Ähm, die äh, Mapillary und OpenStreetGem sind äh, frei für alle äh, zugänglich. Man kann einfach die äh, Homepage aufrufen und schauen, was da andere Leute schon erfasst haben und auch denen, äh, also davon profitieren. Also, wenn man das mit dem erfasst und dann auch auflässt, äh, ermöglicht man dann auch anderen quasi nachzuschauen, ist, wirklich, äh, ist das dort, was der hat. Also das ist das Mapillary App, muss man es aufladen oder kann man es auch ja, privat behalten? Ja, es auch privat behalten, es ist einfach bin, auf der Speicherkarte ich... ja. abgespeichert, das kann man normal mit File Transfer überholen. es ja. hat GPS Koordinaten drin. Ich habe es eben cool gefunden, sich mal selber als Street View Card zu fühlen und hat meine Frau ist gefahren, ich habe das hier aufgestellt und dann, äh, und dann dummerweise ist sie genau dann in eine Einbahnstraße gefahren. <lacht> und, und dann habe ich gedacht, ich glaube, diesen Abschnitt da ich nicht aufladen, äh, weil äh, so eine Einbahnstraße vorbei <lacht> Genau, schnell fahren vielleicht auch nicht aufladen, weil eben, es hat GPS-Koordinaten, das heißt es hat Zeit dabei. Ja. Genau. Also was ist denn der Workflow? Man, geht hin, man sammelt Daten, dann geht man nach Hause und Hause das eintragen. Dort gibt es dann äh, ID, das ist der Browser-basierte äh, Editor. Der ist direkt von der, in OpenStreetMap.org. Wenn man auf Edit klickt, standardmäßig kommt dort die ID. Ähm, auch sehr beliebt ist äh, JOSM, das ist dann aber eher so für Power-Mapper. Äh, das ist dann ein bisschen, äh, komplizierter, das ist in Java geschrieben. Äh, erlaubt einem aber dann äh, auch ein bisschen mehr Sachen zu machen, Wir also hätten mehr Funktionalitäten drin, ähm, wo gewisse Sachen, die möchte ich dann nicht mehr mit dem ID machen, die mache ich dann lieber mit dem Chassenbild, weil das einfach sonst sehr mühsam wird. Jetzt würde ich eigentlich gern schwing zeigen, wie man das macht mit Vespucci. Wir haben vorher ein bisschen festgeübt. Muss ich Ja, jetzt muss ich mal. Ja. Er, er hat das ähm, Passwort eh nicht da also, Nur nicht davor Ja, ja, natürlich. Ja, nur. Also ich hätte es gern gerne mit Vespucci zeigt. Das Problem ist halt, Vespucci läuft nur auf Android. Und Wie bringt man den Android auf den Bildschirm? Ähm, ich mache es jetzt halt einfach mit, mit ID. Ähm, aber äh, eigentlich, ja, für für Einsteiger würde ich durchaus äh, Vespucci empfehlen, dass. Mit dem Erfassen und dann nachher die Hei eintragen hat halt ein kleiner Nachteil. Man ist dann sehr motiviert, man kann gut erfassen und dann äh, hat man irgendwann einen riesen Stapel die Hei rumliegen und es ist immer noch nie eingetragen. Das passiert einem dann weniger, wenn man so ein so mobiles Gerät braucht. So. Da. Da fehlen noch ein paar Hausnummern, bin ich dann da erfasse. Schön schriftlich. Ähm ja, jetzt klicke ich da einfach mal auf Edit und dann kommt dann eben der ID-Editor, der ist in JavaScript geschrieben und erlaubt mir dann direkt äh, Sachen einzutragen. Also zum Beispiel ein Hausnummer. hier Punkt machen, da ist der Eingang von dieser Hausnummer. Ähm so, Adresse, da, ähm, auf der linken Seite kann man wählen, was für ein Feature das man eigentlich will, äh, erfassen möchte. Man kann hier suchen, ich möchte eine Adresse erfassen. Ähm Die Straße, da haben wir Johannistrasse. Da das ist eigentlich meistens äh, die erste Richtung, also der wählt auch gerade aus, weil er halt gerade in der Nähe ist an der Hausnummer 41, Postcode 6330, KAM und dann, ah genau, was natürlich noch, hm. Ich eigentlich gern würde, ah, Entrance, genau. Das ist das Richtige. Entrance, weil das der Eingang zum Haus ist. Ähm, wenn man das so auf dem Hausumriss erfasst, dann tut man das eigentlich als Eingang mappen. Ja, das wäre. Wie kann man wissen, welche Keys zu benutzen hier? Ähm, für also der, der erste Ansatz ist einfach mal äh, suchen. Eben äh, man macht zum Beispiel irgendeinen Punkt, wenn, wenn noch gar dumm ist Und, äh, sucht sie dann einfach, also ich mache jetzt mal so zum Test halber oder so, und dann sage ich, ja das ist jetzt äh, so ein, ein, ein Restaurant, oder? So, da, Restaurant. Und, und dann äh, kommt äh, meistens das Richtige. Wenn denn natürlich denn so, ich meine, wenn ich die, die Adressen einfach als Adresse ist und nicht als, als Eingangsnote, ist das auch nicht so schlimm. Vielleicht kommt dann irgendeiner mal vorbei und sagt, hey, ich habe gesehen, du hast da Haufen Abressen gemappt, auf dem Haus tun sie doch als Eingang mappen, weil das halt so üblich ist. Also dort, die, die Edits werden dann auch immer wieder mal angeschaut, von anderen vielleicht. Das kommt ein bisschen auf die Region drauf an. Und sonst, ähm, komme ich dann nachher noch auf der Folie zurück, äh, gibt es verschiedene Möglichkeit, ähm, auf der Mailinglisten anzufragen, sich selber im Wiki. Äh, es gibt ein Wiki für OpenStreetMap, dort zu suchen. Ähm, es gibt äh, so Guides, die auch verlinkt sind äh, für, für Anfänger. Aber eben, vieles ähm, lernt man einfach mit der Zeit. Auch ähm, zum Beispiel hat es ja schon Adressen erfasst. Ich kann ja schauen, wie ist das erfasst ist. Also bei Example ist es eine gute Möglichkeit. Erlaubt OpenStreetMap, dass ich bei dem Haus jetzt einen zweiten und einen dritten Eingang einzeichne? Ja, natürlich. Machen wir doch gerade. Ähm, ich muss da schön meinen Punkt wieder löschen. Rein theoretisch, was weiß ich, 5a, 5b, 5c. Ja, es ist sogar äh, noch besser. Das war ja jetzt 41 ähm, Jetzt muss ich schön schauen, wie macht man da einen neuen Punkt? Äh, ich bin nicht so gut mit ID. Hm. Ja, machen wir so einen. Oben ähm, links. Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, stimmt. Könnte auch sein. So. Nein. Der ist eben unabhängig von der. Ah so, so kann man dann rein snappen. Das geht auch. Ähm, genau. Das ist jetzt nämlich das, äh, das 43 nicht nicht Flachsacker, sondern Johannesstraße. So. Genau. Und da haben wir dann das 45. Ihr seht etwa, wie das dann weitergeht. Also, das ist kein Problem, mehr Eingänge auf den Hausumrisse äh, zu Er erfordert natürlich, dass wir äh, weiß. Also wenn man jetzt nur weiss, das Gebäude hat jetzt die Nummer 41 bis 45, ähm, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger, zum das, das eintragen. Da muss man mal, ja vielleicht vor Ort schauen, wo die Eingänge sind und es richtig machen. Und sonst kann man auch Adressen einfach im Gebäude hinschieben, innen, innen aber eben, empfehlenswert wäre schon, das als gerade direkt zu mappen. Ähm, was können wir noch machen? Genau, ein, ein neues Wege einzeichnen, Linie, da, äh, jetzt ein Wege zu dem Haus ähm, kann man auch wieder schauen, wie ist jetzt das erfasst, aha, Footpath, also, Footpath nehmen wir für den auch, neues Wege erfasst. Ähm, noch. Es ist noch ein Poi. Also es hat jetzt da vielleicht ein wenig Restaurant und ähnliches rum. Die Garage ist auch schon erfasst. Aber da hat es noch einen Hydrant, der noch nicht eingezeichnet ist. ist ein ja. Open Fire -Map. Genau, Open Fire Map, sehr richtig, ja. Fire Hydrant. Äh, der hat eine Referenznummer 81. Sogar also unten hat es auch schon einen. Da können wir jetzt schauen. Ah, genau. Und Type das ist auch Pillar Above Ground. Ja. So, was haben wir? Da ja. hätten wir eigentlich alles eingetragen, was ich da gedacht habe. Äh, Habt ihr gerade noch irgendwelche Fragen? Ja. Das ist 1.2 über Null. Ähm glaube, wird das über ja. Brim. Nein, das wird 1.2 über Null, also ich kann jetzt da, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Seich gemacht. Ich kann es uh -huh. da auf Save. Uh -huh. äh, da Upload. Und das wird jetzt direkt hochgeladen. Äh, es geht dann eine Minute, bis es äh, über die äh, sogenannten DIFS, also Änderungssets, äh, beim Render-Server ankommt, aber so in ein, zwei Minuten sollte man dann die Änderungen auch auf der OpenStreetMap.org-Karte sehen. Also dort sind wir sehr schnell geworden. Innerhalb von wenigen Minuten sind die Änderungen dann auch effektiv sichtbar. Es gibt keine Kontrolle, kein Review. Das findet äh, nachträglich statt. Also ich habe zum Beispiel mir jetzt so ein Rechteck rund um mein Wohngebiet herum gemacht, wo ich mir dann nach Benachrichtigungen schicken kann, wenn irgendjemand dort editiert hat. Dann kann ich dann ab und zu die Edits anschauen und sehen, ah ja, der, der kann das schon, der, der kenne ich, der hat schon viel da äh, gemappt. Und dann äh, schaue dann, finde, ob das gut aussieht. Aber ähm, das ist dann after the fact, es also, dann, gibt dann halt eine neue Version. Es gibt nicht, dass das ganz blockiert würde. Bis jetzt, Wir da noch, noch, noch nicht so ein grosses Problem mit Vandalismus. Ja. Wie hast gemacht? Wie? das habe ich jetzt ganz neu mit osm Cha von, von Mapbox. Ähm, früher habe ich das über Itoworld gehabt, aber das ist äh, immer sehr recht hintendreiig. Das osm Cha ist eigentlich recht schnell jetzt im Update, aber ist jetzt nicht von OpenStreetMap betrieben, sondern von äh, Drittpartei, also eben Mapbox. Hier habe ich noch ein paar Links für die, eben Wie tun wir so, so Sachen taggen? Ähm, recht gute Ressourcen, aber äh, braucht ihr ein Zeit zum Laden im Browser? How to mappen? Äh. Das ist eine riesige Liste von Sachen, wie, wie man was kann mappen kann. Ähm, einfach im Wiki suchen. Äh, Tagfinder, Help, OpenStreetMap.org ähm, oder dann auf der Mailingliste oder anderen Kommunikationskanälen kann man reimer fragen. Und, oder können wir dann Stammtisch in Zürich. Einmal im Monat gibt es in Zürich OpenStreetMap Stammtisch. Ja. Haben auf der Homepage OpenStreetMap.ch, USMCH oder so ähm, Nein, auf USMCH ist ja nicht angegeben. Äh, die, die, die, die ist in ein bisschen... Okay. Ja. Im, im äh, es, Ether, es ist Etherpad. im Wiki. Ich habe den Link im Etherpad oder ja. im, im h da. Da. Da, da ist d wiki d ähm, zum Zürcher Stammtisch. da ist d h d zum d h d h Gut, ähm, die Zeit ist um. Äh, Stefan, hast du noch irgendetwas? Wenn du die, die Seite kannst, kannst zeigen. Ähm, die Etherpad-Seite, die, die ich gerade gezeigt habe. Ähm, dann, ähm, dann sieht man dort eben der Link jetzt gerade zu ähm, der Stammtisch, der, Und dann habe ich ja Show me the way Versprochen mit dem JavaScript-fähigen Browser. <lacht> <lacht> und, äh, also es tut einfach so mit ein paar Minuten Verzögerung und nur Straße und Ränder, Waldränder und so wird werden dargestellt, nicht pünkt. Das ist eine kleine Anwendung, wo man jetzt quasi sagt, wenn man sieht, dass der, dass der, Chris, der Chris äh, ein der ist. Gebäude in Baden-Württemberg eingetragen hat, vor, vor zwei Minuten. Das zeigt mir so, quasi zum das Gefühl zu bekommen. da sind immer wieder die ständigen Leute dran, die da Sachen eintragen. Und äh, dann habe ich nochmal äh, auf der etherpad äh, äh, seite noch ein, äh, ein paar andere Links. Also ähm, die wichtigste OSMCHA ist das sie vorher, das mit dem das mit dem und Auswahl OSMCHA tönt wie ein T, wie ein feiner T OSMCHA und ähm, ja, es bleibt nur noch Jetzt äh, darauf hinzuweisen, dass Ende Monat auch, auch mitorganisiert vom OpenData.ch die, wahrscheinlich die ersten Hackdays in den Alpen stattfinden. Ähm, der, der erste Hackathon Open Tourism Hackdays Arosa. Man kann dort immer noch anmelden äh, mit Bahn- und Übernachtungsvergünstigung, Freitag, Samstag in, in Arosa. Wo es um Open Data im Tourismus geht. Und da, da sind wir, also ein paar Mapper, auch vorhanden und tun am Samstag eine kleine Mapping-Party äh, durchführen. Eine Mapping-Party, das, das ist am Ursprung von, der, von ganz oben Street Map, wo, wo Studenten in einem Pub zusammengekommen sind, am Wochenende ausgeschwärmt sind, wie es Michael gezeigt hat, wieder zurückgekommen sind, äh, die editiert haben, so eben à la, la Hackday-artig und dann, äh, was man so mit einem Pub äh, am 8 in England, dann nach der Abend abgeschlossen. Das, das findet zusätzlich an diesen Hackdays am Samstag um halb elf Uhr bis um zwei Uhr statt. Und dann, ähm, normalerweise, eben der Höck in Zürich ist normalerweise immer am 11. des Monats, ausser das fällt auf ein Wochenende. Dann suchen wir allerdings Alternativtermine und sagen, gehen wir wirklich am Wochenende oder treffen wir sich am Wochentag. Und so wie ich jetzt weiss, ist jetzt der 11., das weiss ist ein Samstag. Und darum ist jetzt gerade der nächste ist am 10., am Freitag, wahrscheinlich am um halben 7. bei der ETA. Dachterrasse in der hinteren der, hinter der Cafeteria. Ein kleines... Ein, ein, ein kleines Gruppi, warte mal ein, ein letzter Link. Ein kleines Gruppi der Unentwegten, so sechs bis acht, acht Leute. Und äh, klick mal auf das Twitter-Media. Da, da der Link da mit Twitter-Bildchen. Äh, Dann sieht man da im... Äh, ...Mir im Halbdunkeln. Mhm. Äh, da hinten der Michael am, am Stammtisch, wo es noch warm war, und weiter unten, oh, das ist jetzt ein Zufall, lauter Michael und ich ähm, in Japan. Ja, Ja. Konferenz? Gut. Und jetzt vielleicht kann ich gerade noch das zeigen wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dass es tatsächlich hat sie es nicht Ob sie es schon geändert hat, genau. So, nein. Das ist also, bleibst du, du noch mal hier stehen und rechts und re, hier äh, die Kartendaten einblenden. So, jetzt. jetzt ist da die Hausnummer, yeah. die wir eingetragen haben. Der neue Weg und der ja. nicht, weil der nicht dargestellt wird in dieser Darstellung <lacht> Aber äh, ah. der Hydrant wird ich sehen. Und zwar... Wenn, wenn, wenn du das ist ja nur eine Darstellung. Eine Datenbank, eine Datenbank viele Darstellungen. Man kann ja da, da eh schon eine Darstellung ändern. Und wenn man jetzt wirklich wissen wissen, ist er wirklich da, dann nachher äh, sieht man jetzt da. Bitte das nicht machen, wenn man zu weit ist, weil es sehr viel. Ähm, äh, nicht ja, <lacht> es lässt sehr viel Daten, Rohdaten in den Browser. Und wenn du jetzt abschaltest, also dort wieder Map-Data wieder abschaltest dann, und wieder äh, deselektierst, also einfach in der Karte ist es nicht dargestellt, aber in der Datenbank ist es. Und vielleicht ist es dann eben in einer anderen Karte, wie, wie zum Beispiel wie Open. Firemap firemap.org ja. Genau, viel wäre, ja. So geil. Ja. Gut, das war's. Danke, danke vielmals. Ja, also, danke.